Vor der wohl größten Herausforderung ihres Lebens, Helene Fischer erwartet ihr erstes Kind. Es wird alles auf den Kopf stellen, ihr Leben bestimmen. Doch das scheint ihr noch nicht klar zu sein. Die Schlagerqueen plant die Zukunft sowie vor ihrer Schwangerschaft mit vollgestopftem Terminkalender, Auftritten und spektakulären Bühnenshows. Wie will sie das bitte rucken? Die Messlatte liegt weit oben. Fast alle Mütter kennen das Problem, Kind und Karriere unter einen Hut kommen. In der Theorie klappt der Wiedereinstieg ins Berufsleben ohne Probleme, doch die Praxis sieht anders aus. Auch Helene scheint sich den Spagat zwischen Baby und Bühne eher einfach auszumalen. Sonst hätte sie jetzt kaum ihre erste große Tournee seit drei Jahren angekündigt. 2023 soll es soweit sein, ein Jahr nach der Geburt ihres Lebens. 70 Konzerte der Extraklasse sind geplant. In den einzelnen Städten will Helene gleich mehrere Tage hintereinander auftreten, damit sich der Aufbau der aufwendigen Bühnenbilder lohnt. Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere. Deshalb wollen wir gemeinsam mit dem Cirque du Soleil echtes Neuland betreten und euch ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab, verspricht Helene ihren Fans. Und die Messlatte liegt weit oben. Die Musikerin ist schließlich für spektakuläre Performances bekannt. Bei ihren Konzerten schwingt sie meterhoch in Seilen über der Bühne. Hebefiguren mit ihren Tänzern sind quasi ein Muss in mehr als zweistündigen Programmen. Die Vorbereitungen für Helenes Inszenierung und das Einstudieren der Choreografien starten weit im Vorfeld. Das ist kräftezehrend und zeitintensiv. Und dann ist da noch der Anspruch, den eine Perfektionistin wie Helene an sich selbst hat. Die 37-Jährige will abliefern, nicht enttäuschen, sondern sich steigern. Für ihre Fans und vielleicht auch ein bisschen für sich selbst. Mutet Helene sich zu viel zu? Doch wie soll ein solches Pensum in der Realität funktionieren? Zwischen schlaflosen Nächten, Hilflosigkeit bei Wehwehchen des Kindes, Ratlosigkeit in Erziehungsfragen und noch tausend anderen Dingen, die bislang in keinem klugen Babyratgeber stehen? Klar, mit viel Hilfe wird Helene dieses Vorhaben irgendwie stemmen können. Neben ihren Eltern Peter und Maria, zu denen sie ein enges Verhältnis hat, ist da noch ihre Schwester Erika, die ebenfalls gerade ein Kind erwartet. Sie alle werden Helene unterstützen, genauso wie ihr Freund Thomas, der schon jetzt beruflich zurückgetreten ist, um seiner Partnerin den Rücken freizuhalten. Aber irgendeiner muss sich ja ums Kind kümmern, wenn Mama auf der Bühne steht, Helene Fischer. Bereit fürs Mutterdasein. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wie wahr dieser Spruch ist? bekommen gerade Schlagersternchen Helene Fischer, 37, und ihr Akrobatenfreund Thomas Seitel, 36, zu spüren. Das verliebte Pärchen erwartet nämlich in nur wenigen Wochen ihren ersten Nachwuchs. Dann muss sich Deutschlands erfolgreichste Sängerin erstmal von dem Showbusiness verabschieden. Ein Problem scheint das für die werdende Mama aber nicht darzustellen, eher im Gegenteil. Denn die Energie, die der Star sonst in seine Songs, Shows und Performances steckt, werden effektiv in die Planungen und Vorbereitungen für ein Leben zu dritt gesteckt. Die Zeit der Schwangerschaft kann für Mütter schon eine harte Zeit sein. Gleichzeitig ist sie einzigartig und schneller vorbei, als man Babybau sagen kann. Genießen heißt also die Devise. Und das tun Helene Fischer und Thomas Seitel definitiv. Ob das Kinderzimmer in ihrer neuen Luxusvilla am Ammersee dabei in rosa oder blau gestrichen ist, bleibt allerdings zunächst ein Rätsel.